Kapitel 15 Der sechste Planet war um das Zehnfache größer. Hier wohnte ein alter Herr, der dicke Bücher schrieb. »Sieh da, ein Forscher!«, freute er sich, als er den kleinen Prinzen erblickte. Der kleine Prinz setzte sich an den Tisch, um ein wenig zu verschnaufen. Er war schon so viel herumgereist. »Wo kommst du her?«, fragte ihn der alte Herr. »Was ist das für ein dickes Buch?«, sagte der kleine Prinz. »Was treiben Sie hier?« »Ich bin Geograf.« sagte der Alte. Was ist ein Geograph? Das ist ein Wissenschaftler, der weiß, wo sich die Meere befinden, die Flüsse, die Städte, die Berge und die Wüsten. Das ist sehr interessant, sagte der kleine Prinz. Das ist endlich mal ein richtiger Beruf. Er schaute sich den Planeten des Geographen an. Er hatte noch niemals einen so herrschaftlichen Planeten gesehen. Er ist so wunderschön, euer Planet. Gibt es Meere? Das kann ich nicht wissen, sagte der Geograph. »Ah«, der kleine Prinz war schon enttäuscht. »Und Berge?« »Das kann ich nicht wissen«, sagte der Geograf. »Und Städte und Flüsse und Wüsten?« »Auch das kann ich nicht wissen«, sagte der Geograf. »Aber Sie sind doch Geograf.« »Das stimmt wohl«, sagte der Geograf. »Aber ich bin kein Forscher. Mir fehlt es an Forschergeist. Nicht der Geograf wird die Städte, Flüsse, Berge, Meere, Ozeane und Wüsten zählen.« der Geograf ist zu bedeutend, um sich herumzutreiben. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht. Aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie, er notiert ihre Erinnerungen. Und wenn die Erinnerungen ihm interessant erscheinen, veranlasst der Geograph eine Untersuchung über die Glaubwürdigkeit des Forschers. Wozu denn? Weil ein Forscher, der Lügen verbreitet, an Katastrophen in unseren Geografiebüchern schuld wäre. Und auch ein Forscher, der zu viel säuft. Wie das? fragte der kleine Prinz weil Betrunkene doppelt sehen, so würde der Geograph zwei Berge verzeichnen, wo es nur einen einzigen gibt. Ich kenne da jemanden, sagte der kleine Prinz, der ein schlechter Forscher wäre. Das ist wohl möglich. Wenn der Forscher also glaubwürdig erscheint, dann macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung. Schaut man nach? Nein, das ist zu kompliziert. Aber man verlangt von dem Forscher, dass er Beweise liefert. Handelt es sich beispielsweise um die Entdeckung eines großen Berges, so verlangt man von ihm Steine von dort mitzubringen. Plötzlich war der Geograph ganz aufgeregt. »Aber du! Du kommst doch von weit her! Du bist ein Forscher! Du wirst mir deinen Planeten beschreiben!« Und der Geograph hatte schon sein Verzeichnis aufgeschlagen und spitzte seinen Bleistift. Zuerst notiert man die Berichte der Forscher mit dem Bleistift. Mit der Tinte wartet man so lange, bis der Forscher die Beweise geliefert hat. »Also?« fragte der Geograph. »Oh, bei mir«, sagte der kleine Prinz, »ist es nicht sonderlich interessant. Es ist winzig.« ich habe drei Vulkane, zwei sind aktiv und einer ist erloschen. Aber man weiß ja nie. Man weiß nie, sagte der Geograph. Eine Blume habe ich auch. Wir schreiben keine Blumen auf, sagte der Geograph. Wieso? Das ist doch das Schönste. Weil Blumen vergänglich sind. Was heißt vergänglich? Geografiebücher sind von allen Büchern die wertvollsten. Sie sind nie überholt. Es ist sehr selten, dass ein Berg seinen Platz ändert. Es ist sehr selten, dass sich ein Ozean leert. Wir schreiben ewige Dinge auf." Aber erloschene Vulkane können wieder ausbrechen, unterbrach ihn der kleine Prinz. Was bedeutet vergänglich? Ob Vulkane nun erloschen sind oder wieder ausbrechen, läuft für uns auf das Gleiche hinaus, sagte der Geograf. Was für uns zählt, ist der Berg. Er verändert sich nicht. Aber was heißt vergänglich? wiederholte der kleine Prinz, der niemals von einer Frage abließ, die er einmal gestellt hatte. Das bedeutet, dass etwas von baldigem Verschwinden bedroht ist. Meine Blume ist von baldigem Verschwinden bedroht? Natürlich. Meine Blume ist vergänglich, sagte sich der kleine Prinz, und sie hat nur vier Dornen, um sich gegen die Welt zu verteidigen, und ich habe sie ganz allein bei mir zurückgelassen. Da spürte er das erste Mal Bedauern, aber er fasste neuen Mut. »Was empfehlen Sie mir für einen Besuch?«, fragte er. »Den Planeten Erde«, antwortete der Geograph. »Er hat einen guten Ruf.« Da machte sich der kleine Prinz auf den Weg und war in Gedanken bei seiner Blume.